Hallo, Sebastian Moller hier, ähm, kurzes, zweites Video zum Thema die fünf gesündesten fettverbrennenden Lebensmittel, die ich kenne zumindest. Ähm, wir versuchen ja Fettverbrennung anzuregen und äh, den Kreislauf, äh, quatsch den Stoffwechsel natürlich in Gang zu setzen und da sind wir beim zweiten Thema eher fettreich als fettreich bekannt. Und zwar die Avocado, aber es sind ausschließlich gesunde Fette, also ungesättigte Fettsäuren, nicht, nicht, nicht unwichtig und zusätzlich Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und ganz wichtig Antioxidantien. Ich nehme an jeder von euch oder von Ihnen, Entschuldigung, kennt natürlich Gorkomole und das ist äh, schon mal an sich ein guter, guter, äh, guter Beitrag oder eine gute gute Nahrungs Nährstoffquelle. Jetzt ist es aber so, dass durch das Fett der Avocado, was ja auch als Geschmacksträger dient, sie zum Beispiel die Avocado auch durch ein dickes äh, durch einen dicken wie sagt man Hobel hobeln können und dann ist das ganz grandios in Salat zum Beispiel. Haben Sie schon mal Avocado in, äh, mit Rührei oder Omelette probiert? Sehr gut. Dünn geschnittene Scheiben Avocado auf einem guten Hamburger nicht zu toppen, weil wie gesagt großer Geschmacksträger und auch ein feiner, nussiger Geschmack von sich aus. So, das wäre es zum zweiten Teil. Wenn Sie mehr Rezepte haben wollen, natürlich gerne. Finden Sie äh, einerseits viele, viele Informationen auch auf der Webseite, die jetzt hier eingeblendet werden sollte. Oder natürlich, Sie klicken einfach den Link oben rechts oder in der Beschreibung oder Sie hinterlassen mir eine Nachricht. Wie auch immer, schicken Sie mir eine Mail, was Sie möchten. Ich freue mich und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen äh, weitergeholfen. Also nicht vergessen, Avocado Teil 3 kommt bald. Danke, tschüss.